Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Mittwochsvideo. Heute habe ich einen weiteren 3 ball für euch, der ziemlich einfach ist. Wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht er so aus. Was muss man jetzt können? Also man sollte einmal eine Teilbälle verbindieren können, ich euch hier oben verlinken, das Video, wenn ihr das noch nicht könnt. Dann, mit, dann die Säulen mit zwei Wellen. Sollte man natürlich auch können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich es euch hier oben verlinken. Und wie fangt man an mit dem Trick? Also, ihr habt sicherlich schon gesehen, dass zwei Bälle immer an der gleichen Seite bleiben und der dritte Ball, sagen wir mal der gelbe, wechselt die Seite. Passt nochmal auf, ich zeige euch den Trick nochmal, ihr werdet es gleich auch merken. Das heißt, ihr fangt mit der Hand in der zwei Hand an und werft den ersten Ball einmal hoch und danach den zweiten Ball auf die andere Seite. Das heißt so. Dann könnt ihr den gleich mal fangen. Das ist so die Vorübung. Und dann könnt ihr mit der anderen Hand anfangen. Also hoch, Seitenwechsel, hoch, Seitenwechsel, hoch, Seitenwechsel. Hoch, Seitenwechsel. Und das müsst ihr dann nur noch in eine fließende Bewegung bringen. Das heißt, von den Pausen, dann ist der ganze Trick eigentlich schon geschafft. Das Ganze sieht dann ja so aus. Hoch, Zeitwechsel, hoch, Zeitwechsel, hoch, Zeitwechsel, hoch, Zeitwechsel, hoch, Zeitwechsel. Das war auch schon der ganze Trick. Wenn ihr noch nicht ganz verstanden habt, werde ich euch ihn jetzt nochmal in Zeitlupe anbilden. Und wenn ihr ihn jetzt immer noch nicht verstanden habt, dann äh, würde ich mich freuen, wenn ihr das einfach in die Kommentare schreibt, dann werde ich euch auf jeden Fall weiterhelfen und antworten. Dann sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.